Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Oha, ich hab einen Screen Act 2 jetzt uh, da Okay, ja moin, jetzt haben wir da gelandet in der neuen Stadt wir brauchen da so ein paar Teile und dann können wir zum Grab. Eintreten. okay mhm. Wir haben jetzt einen Würfel, brauchen noch einen Schaft und eine Spitze. Wo die ferne Oase ist, weiß ich noch nicht, und wo die Tempel ist, weiß ich noch nicht. Aber wir gehen jetzt einmal kurz alles sortieren. Also warten wir jetzt mal zurück. Mit diesem Horadrim würfel Habt ihr einen wahren Schatz in oh, der erklärt Besitz. es gerade. Den Legenden der Horadrim zufolge kann der Würfel er kann einen Stab, zusammenführen. Stab zusammenführen. Hast du das? Um es zu bewerkstelligen, benutzt den Würfel wie eine Schriftrolle. Wenn sich der Würfel auftut, müsst ihr beide Teile des Stabes darin platzieren und die Verwandlungskraft des Würfels nutzen. Okay. Es sollte auf Dienste sein und der Questlog sagt jetzt einfach wir Drogan zu der seltsamen Dunkelheit. Soll ich es jetzt machen, gleich? Ja, mache ich gleich. Drucken Ich habe diese lange Sonnenfinsternis erforscht und halte sie für das Werk von Klauenwiepern. Findet ihren Tempel unter dem Wüstensand. Und ihr findet möglicherweise die Quelle dieses flugs Also diese Vögel haben da irgendwas mit der Sonnenfinsternis zu tun. So, das hat heißt, dann ja gerade bei der. Ferner Oase Und in der Burmkuft soll ja da. Warte. Stab sein. Schafft. Ja dann. Ey doch Der was? Der schafft. Okay. Wieso? Lorry ist er? <lacht> Lowry, auch schon. Weil das ein interessantes Wort ist für den Stab. Den Stab. Also. Naja, aber es ist nur ein Teil vom Stab. Ich, ich, ich, ich würde bei dem Wort eher etwas an anderes denken, zu ich honest. Jetzt kommt noch eine Spitze drauf, dann ist es ein Stab und dann Würfel eine. Wo liegt der Knorrenstab. stab up. Drauf, drauf, drauf, drauf, drauf. So, jetzt muss ich aber was muss ich jetzt machen? Für meinen tollen Shields, war es jetzt geschickert, Stärke. Ich glaube Stärke. Ist wie gut viel ist. So. Neue Fähigkeiten kann ich irgendwie nicht machen, aber ich mache jetzt die Fähigkeit. Wie viel haben wir jetzt? Plus 9. Gefühlt gleich für Reforer, außer ich vorher falsch gelesen. Ich bin überladen. Zack Sackersee? Nein, war nicht. Da. Ich bin überladen. Tor. Was ist immer für so Gatschwund? Liegt Eier. Ah ja. Seht wir sind jetzt wieder am Anfang, weiß aber nicht. Intens geht's auch weiter. Irgendwo muss man halt immer zuerst gehen, ne? Ich fühle direkt das jetzt aber an mir. Sollte es ja auch. Alter, das macht Damage. Was macht das so ein Damage? Alter, ich komme nicht ganz hin. Ich würde weglaufen. Philips glaube es mir. Alter, das stellt mir so 8 lustig vor. Welche auch? Hm, die sind doch so also ein Wurm. Höhlen. Da passt irgendwie nur einer durch. Es ist Multiplayer Confirmed. Aber zu Diablo zu 8, das muss ja. Ich wollte nur noch leichten, oder? Es gibt, gibt ja nicht einmal 8 Klassen. Oder? Oh, doch 4, 5, 6, 7, ja fast Vielleicht ist es genau auch geklappt Da ist die Ebene 2, wo man da schon weh, sicher no. Oder? Ist egal oh. Die Schafe, was hast du aufgemacht? Lord, da ist alles Violett Oder Golden Halt also, ich glaube. Das ist für Necromancer. Und der Gürtel macht 4 Verteidigung, 4 Plätze, wow. Ich tue ihn aber <lacht> trotzdem noch schnell Identität machen, das ist ja wurscht. 5 Verteidigung. Ja, verbesserte Verteidigung, bla bla bla bla bla. Ist nicht so gut. Das war ein flop <lacht> Aber hauptsächlich drei gute neue Items in so einer normalen Kiste. Was einfach da Dungeon am Dungeon-Anfang steht. Zumindest in der Ebene. Irgendwie kann ich da nicht wirklich helfen. Macht der Bogen hinten mir Ja, das stimmt eh. Balladin ist ziemlich broken mit der Aura. Vor allem, wenn der auf einmal keine Mana-Kosten hat. Ja moin, das ist halt, das wäre halt so 8, halt echt hilarious. ist. zu zweit schon anstrengend. Alle Items sind Ja, das ist schon start zu zweit nicht. Wenn du dann auf Supergrinder machst, kannst du jede 5 Minuten in die Stadt boarden. Alter, oh, das, das Kabeuse. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Die lassen mich gar nicht aus jetzt. Holy. Oh ey, da ohne Boss zu werfen ist zu gar nichts. Das ist echt das Gefährlichste, wenn die, die so einen Lügenkreis machen, Alter. Und die von jeder Seite nein. geschlagen halt. Ich fühle mich jetzt viel stärker. Okay. Sagst du Halt Stopp, ich fühle mich belästigt und dann lass ich mich hier oben? Halt <lacht> <und lacht> die 4 einfach, oder? Dann könnte der Dug auf Ha Die geschlossene Tür, was hast jetzt gezogen. Ha Ich muss schnell weglaufen Oha, ich hab schon die Ebene 3 angefunden Ich glaube, ich ja. bin mir ziemlich froh. Ich glaube auch. Yes. Etage 3. Ebene 3. Der Wolf schaut auch genauso aus wie der Hintergrund. Ha! Die überholt! Oder auch nicht. <lacht> 10% extra Gold, das ist gar nicht so schlecht. <lacht> musst du nur weit ausziehen, dann kann ich nicht ausziehen. Alle oh, noch drei. rein. <lacht> Schlangen. Abstand <lacht> halten bitte. Das ist eher für einer, das ist auch Big Mama. Oh mein Gott, kalt um den Gräber. Ganz schnell kaputt machen. Der macht gerade dann gar nichts. Wow, schnell geht rufen. Wow. Ist es dann besser oder schlechter? Ich weiß es nicht. So also gehen wir nur alt. Oder sind zwei Königstäbe getroppt. Unmöglich. Eigentlich ich hätte er Schaf drinnen sein sollen. So, so. ihm ist da gar nichts weitergegangen, alles okay. Ich du hast kann du noch einen noch Stab. Glaube ich. Auf, hey. ja, ja ich glaub schon ja. Und dann darfst du den Gang rein rennen Unmöglich! <lacht> ich kann nicht! Und eingelaufen kiste, Gießt die Glitzer danach? Hehehe Das... Ah, das ist offen, hab ich gesagt... Okay. Haben wir die Tasche schon geschafft? Da gehts noch komplett weiter Ja. Wenn du praktisch neben dem Teleportstein stirbst. Ja. Praktisch, oder? Nach links und nach rechts Ja, doppelte Power. Wann ich dass du noch nicht aktiviert, richtig, geil. Was du nicht aktiviert hast, dann ist das nicht geil. Für mich ist ein Raum voller Scarabee oder so. Oh, und ich bin versinkt. Skarabin. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alter, der macht dann Schock, der geht um den ganzen Raumpost. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen das no, no, <lacht> der Lebensreck-Buff. Der Bärme-Lebensreck-Buff. Ich kann nicht noch Hey, hey, hey, hey ja. der kommt her und nimmt den besten Drop. Und haut irgendeinen Ball Ring. 413, der ist ja nicht einmal gut. Schnell ein schlecht, Was brennt da einmal? du Ich bin überladen. Das steckt die Monster drin in den Gängen. Gut. So. Ja, glaub ich, wir haben's. Ich behaupten, wir Was ist da in Ja. Also auf der Map von Cortez. Loris, versteh das. Bote gemacht, oder? Yep, yep. Yes, yes. So, der hat jetzt einen. Der Stab der Könige. Ihr erstaunt mich. das. No, ja. this... Ihr this... habt this... den Schaft eines Horadrim-Stabs gefunden. Ich gehe davon aus. Ihr wisst, wie man einen Horadrim-Würfel benutzt, um Schaft und Spitze zu verdienen. Wie war das? Ein Riesen klatschen und Extracten. Yes. Ja meint, ihr wisst, wie man den schafft und die Spitze verbindet. Ja, aber wir haben ja gar keinen noch. Ja, aber das ist extra gut, das kannst du haben. Ich hab's nicht so verplatzt für den ganzen Spaß. Das ist aber eigentlich ein super Ding, eigentlich. Hm. Mein Ding ist nämlich voll, weil die geteilten nicht mehr kennen. Ah, Mond, genau. Wir brauchen 3 gell? Ja, ich würde es einlagern, glaube. ich. Außer also, wir wollen nur mit vollem Equipment umlaufen. 3 Den alten Dunkel müssen wir dann auch mitnehmen bei der vergesseren Stadt. <lacht> der wird wahrscheinlich eh nicht so groß sein. Eigentlich müssen wir noch zurückgehen, Philipp, den anderen auch mitnummern. Aber ich bestelle es, ist es nach Akt 2 vorbei, da können du wirklich alle einfach spielen. Was ich habe keinen ist? Plan. Ich wundere es überhaupt, dass Mark 2 spüren kann. Ich hätte auch gedacht, ich hätte gedacht, dass es so eine Multiplayer-Tech-Beta ist, von wegen sind unsere Server stabil. Und halt mhm. natürlich auch, dass jede Beta halt automatisch ist, wenn irgendwer halt offensichtlich die Bugs ne? Ja. Yeah. Aber für, für, mich, für mich heißt Multiplayer-Tech-Beta, wir wie stress testen unsere Server. Passt, ja, ja sieh ja so eigentlich, mehr oder weniger. Aber scheinbar haben sich gedacht, es geht besser, wenn, wenn alle Akte spielen. Müssen wir du schon spiel durchgrinden? Spül durch, spül, wir mal kaufen Kaffee trinken, brauchen <lacht> wir uns einen Kaffee. So, danke, Battle.net. Ja, 20. bis 22. 72 Stunden, let's go. <lacht> Was ist das Speedrun von Diablo 2? Das Keine Ahnung. Der Speedrun von Dark Souls ist, ist, ist glaube ich, 30 Minuten oder so. Das ist weird, wenn ich da denke, dass ich da gefühlt der Monat gespürt habe. Ja, aber All Glitch natürlich. Ja, eh, aber trotzdem irgendwie. Ja, Or ja. Der, der schnellste All Boss Run geht bis über eine Stunde, ja okay. moin! Wo ja aber, aber, da verwenden sie diesen großartigen Glitch, ähm, um, wo du das Moveset wo du, wo du Move von einer Waffe, von einer anderen Waffe verwenden kannst. Und wir benutzen, ich glaube, das Moveset Mail Breaker auf dem Drachenzahn. Ah, <lacht> uh, ja. Dann halt eine Running Attack mit Buff Stabs mit der highest most damage Waffe, die so existiert, dem Drachenzahn, weil das Ding halt ultra slow ist ultra viel stärke braucht, sie macht halt richtig Damage, aber wenn du den Damage halt auf dem schnellen Moveset hast, das ist halt disgusting as fuck. Das ist genau das, was wir haben, oder? Ich weiß gar nicht, was der schnellste komplett die Heless Run ist. Da müssten wir halt wirklich nach Blight gehen und können nicht einfach den Barrel Roll quer runter machen. Das ist immer das Ehrenhafteste, wenn man sich sowas anschaut. Wenn die Leute einfach und uh, Barrel Ich kann nicht noch mehr. Zurück. Das ist lustig. Die, die, die Rollen der Hand, die sind von ganz oben, ganz hinten und quitten zwischendurch mal raus, und eine Fallstahl zu machen. Wahrscheinlich. Ich hab gerade richtig interessant aussehende ja. Schuld gekriegt. Als nächstes erzählen sie mir, du kennst den Sense Fortress Skit nicht. Boah, nur Ballad. Du, du kannst du Du kannst in Sans Fortress rein, ohne die Joffe. Ich kann nicht, noch mehr, ja. dem, uh, ich kann nicht noch mehr Fortress tragen. Was? Nämlich in dem Sans Fortress und dem, dem, dem Gargas da, da ist jetzt so eine Stiege. Wenn du auf der Stiege in der Backstep oder parry Animation kommst noch auf mehr den Gegner, also in der Kill Animation, dann bleibst du stuck in der Ansicht, wodurch to die Tore von Sans Fortress ich nicht laden. <lacht> Wahrscheinlich. Dann rennt durch, ohne was zu sehen, die meiste Zeit. Ähm, dann reloadest du und dann bist du Fortress. <lacht> ich glaube, das gleiche geht irgendwie in An in, in, äh, für die, das große Tor in Anor Londo. Ja, kommt doch sowas. Und auch, auch, aber in, in nicht alle Bosse gibt es ein, gibt's einen ruden Trick. Du kannst dich von. Äh, ich glaube nach Atorias kannst du dich zu Gwynporten porten mit, ne, mit irgendeinem falschen Load oder so. Irgendwas weirdes. Auf jeden Fall kannst du dich da direk, direkt zu Gwynporten porten, ohne die große Seelen sammeln zu müssen. Okay. Okay, brauchst du den da? Der ist sick. Guck mir mal vor. Oder. Also uh, Reis mm -hmm. Ich hab so, so viel Geld ausgeben, für das Doom-Shirt what, what, what? <lacht> <lacht> <lacht> Bist du durch? So. Nein, no, bin nicht durch Dann komm her Ich hab so viel Geld für das Doom-Shirt ausgegeben Hab aber jetzt Angst, dass was auch besser ist auf dem Boden aufklappt, das ist halt nur für Paladin. Das ist das halt also gut. Mhm. Mhm. Lol, wie schaut denn das aus dann? Im hm. man kriegt aber in der Dungeon ziemlich guten Loot. Aber vielleicht reicht da es nur gerade irgendwie. Ja wir ja, haben's. Wir haben den besten Namen no, zur. zur Bosskiste-Duschlau. <lacht> ja, der Boss und die Bosskiste geht immer. nicht so schlecht einen Ja. Also, wenn du rechts jetzt nichts ist, dann haben wir alles. Ja, wir haben alles. LOL. Wollen wir noch zurück in so zu der Dungeon Speedrunner oder nicht? No. Nein, jetzt haben wir es eh schon geskippt, Wo war denn da jetzt der Durchgang schlussendlich? Hast du es noch? Da oben, oder? Ja. Wir müssen jetzt einen Vipern Tempel. Viper, Viper. Ich bin ziemlich sicher, dass er da ist. Der Star der Schlangen. Muss er so sein. Mhm. Ich habe ja eine Schlangenwappenschuld. Perfekt. Okay. Was hier Der das ist schnell gegangen. Können wir da rein oder ist so ist so schon das Sackgasse überall? Da wahrscheinlich ja, irgendwie schon. Ja, ja perfekt, können wir den guten Gewissen einigen. Möge mich das Licht an diesem verfluchten Ort leiten. Müssen wir die Sonnenfinsternis da mal in den Griff kriegen? Ja, es war echt klar, dass du überall nur Cassiopeia sind oder meinen. Wenn der uns jetzt zum Schluss da versteinern, dann. Ja moin. Es gibt halt auch drei Wege. Oh ne, oh ne. Holy. Gott sei dann habe ich ein Amulett an oder so, dass ich 25% schneller den Gift weg hab. die Gift-Buff wegkomme. Die bufft. Ja, kurzzeitig habe ich den vor schwierig gefunden ich jetzt wo wir jetzt mal wieder ein bisschen gekriegt haben gehts wieder ziemlich gut aber der Healer hat uns zuhause Mhm. Oh, das sind Rot. Salamander. Feuer, Salamander. Sagasse. ist Ja, alle vor die Tür hinstellen, sie wissen ganz genau, dass wir kommen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Immer guten Ring, plus zwei Energie. and wake. Das gibt halt Mana oder so. Mhm. Es ist noch der letzte Gang da. <lacht> schon wieder immer wärmer. Der ist einfach durch die Tür gegangen. Alles klar. Ja. Der reporte Park. Da. <lacht> Salamander geht durch die Tür. I can't. can't play this game anymore, schreibe ich eine. <lacht> Sie überhaupt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber. Ah, du ja doch nicht umsonst Beta testen, oder? <lacht> Warum müssen die auf einmal umfallen da? Der Ja. Das ist aber so praktisch, der Film ist gebracht, aber nie mehr Heal schreien. Ich war von Bär mal Heal. Das ist aber das Angenehmste, was ich in jenen Rollenspielsagen jetzt mal gesehen habe. Tja Stell dir vor, ich hätte meinen ganzen Skillpunkt ja aufgehalten, noch mit dem Du gehst ja durch Schade nicht schnell. <lacht> <lacht> Ey, wie machen die da eine das mal. Die haben ja nicht einmal gescheit ein okay. An Full-Mond machen sie einfach. Wir haben mal gleich da oben gegangen. <lacht> <lacht>